Ähm, ja, wir sind jetzt zurück, bei dem zweiten Nummer 6, ich habe mir jetzt ein Eis geholt, der Roland hat sein Keks gegessen und ja. jetzt sind wir bereit weiterzumachen, oder? Ja, was ich gerade noch sagen möchte, ist, dass ich keinen In-Game-Sound hatte, wie es euch sicher in den ersten drei schon aufgefallen ist, ich habe mein Bestes versucht, aber ich weiß nicht, warum es nicht haut. Ich krieg einfach keinen Ingame Sound, ich hab wirklich alles versucht, was irgendwie geht, also naja, okay. Ich werde in der Hintergrundmusik da und dann passt das mhm. und dann können wir das schon hier Genau. Was ich übrigens vorhin noch sagen wollte, ist, die Dinger sagen übrigens genau auch was drin vorkommt und was nicht, das finde ich aber voll geil. Mhm. Ja. Ich schau zwar nie drauf, aber was weißt schon, du, dann kann man sich schon ja. darauf vorbereiten. Genau. So. Zum Miss Matthew. Also, ich geh jetzt ah. auf jeden Fall da mal her. Ich denk mal oh. da und da drüben. Also, die da Portalneuer, genau. Ja. Yeah. Nein! Ich hab's nicht rechtzeitig geschafft. Schlecht. Moment. Ätzend. So, machst du nochmal her, ja, was schon. Lol, ich bin immer verkehrt rum. Oh. Warte mal kurz. So. Muss <lacht> ja. ich rückwärts springen? Ja. Ja, ne? und do. Ach, komm schon! Oh, schlecht. <lacht> Yay! <lacht> <lacht> <lacht> Ach Gott. Sehr ätzend übrigens, gell? Wirklich? Ah, es wird schon besser, aber noch nicht ganz gut. So, ich das eigentlich haben wollte eigentlich. Muss ich da her? Da setzt jetzt mal das Gelbe hin. Beziehungsweise Gelb. war das gerade eine ah. Scheißidee. Du musst nur mal deine Portale da hinsetzen. Davon. Mm. Beziehungsweise, nein, lass mich die zwei machen und geh du durch und mach auf der anderen Seite die zwei. Dann muss oh. ich das nicht unterm Fliegen da. Wo muss das zweite hin? Also uns auf die Schräge und das ähm, andere? Auf, auf das Schräge, links. Links auf das Schräge. Genau. Ah. <lacht> <lacht> okay, okay. So, ich habe ja jetzt Eis geholt. Und ich muss, ich muss dazu sagen, das ist Kratzeis. Das ist so ein, so ein Becher. Ja. Ich mache jetzt so keinen, ich, mach, das, ich bin jetzt nicht gesponsert, aber das ist Kratzeis. Das ist in einem Becher, ist so Flüssigkeit drin, die wird eingefroren. Und da muss man es mit dem Löffel außer Und ich kann jetzt mal demonstrieren, wie sich das anhört. Au. Genau. <lacht> und das isst man dann. Mhm. Und das ist übrigens sehr erfrischend. Was muss ich jetzt machen, okay. Ich brauche einen Kubus irgendwo. Ein Kubus? Der Wo ist gerade angeflogen. warte ja einfach drauf. <lacht> Interessanter. <lacht> Schau, Wirf so. oben, genau. schenk you. So. Also ich kann schon eine. Ach so, ja. Du musst umgehen und jetzt das übernehmen, was ich gemacht habe. Also quasi. Da Portal her und da hinten, weißt schon? Da her und dann hinten Ja, was schon, also du gehst das erstmal da auf, wie? Mhm Da Und dann sitzt du da Portal hier und da hinten auf die schräge Fläche, da hinten, weißt schon, da Da hinten Kapierst du das? Genau, ne? jetzt springst du Gott also, einfach genau umgekehrt Genau. Yeah. yeah. Du drängelst dich vor wie. wie. wie ungehobelt Was? Ach, schön Boah, das ist cool. Excellent work. Excellent work. Okay. Jetzt mal mal den kurz. Button da. Druck mal den Button, dann kommt irgend so Ja, Ding das, Problem ist, das Problem ist... Das Problem ist... Schau her. Wo flögt der hier Der flöckt in meine Richtung. Wo hier Oh. Siehst du das? Mhm. Du musst... Ähm... Was gibt's denn bei dir noch? Guck kommt nur ein Ding zurück, gell? Schau dich mal langsam um. Mhm. Ja. Und zurück. Hm. Ach, natürlich. Viel Spaß. Nimm eine mit. Okay. Ja. Oh, ah. Thank you. Oh. Na, nicht erwischt. Ja. Das macht mir zu so lang bis bis in der Wisch. Aha, intelligent. Na, war zu weit weg. Es kann jetzt so Stunden dauern. Ah ja, jetzt so hin. So. Nice, okay, kennst du dir. Wunderbar. Congratulations on completing that last task. But I find something troubling, without the looming consequence of death. Is this even science? Aha. Knopfseis. Platz Ich kann wieder Kuvertüre essen. Mhm. Hört man dann wieder. <lacht> <lacht> oh, bei mir hat man kurz die Konsole gesehen. So, schauen wir mal. Oh, zerquetschten mhm. Wärme und Anlauf müssen wir nehmen. Und Laserstrahlen halt da. Oh, okay. You are the most Gut zu wissen. Yeah! <lacht> <continued. lacht> Die Hautsein war dagegen. Wart. So, jetzt spiel schon. Ja, sch ja warte. Dann müssen wir müssen gleichzeitig springen, ne? Das ist der Schubkörper. Oh, okay. Du musst aber so deine. Oder vielleicht schaffe no, ich es noch. Na, ich schaff es noch. Okay, dann. Wir müssen auch mal. gleichzeitig springen. Eins. 2, 3. Ja, ungefähr. Yeah. Genau. Bordelfläche, Bordel. Ah, oh, nein, bleibt doof. Bleib doof, okay. Okay, ich mach mir mal auf den Weg. Ruhig, ruhig, Oh. oh. Lol. Aua. Aua. Was denn? Aua. Oh. Uh -uh. mm -hmm. Schweres schlucken, ich glaube, nicht weggehen. I am not sure how I can make these tests any easier for you. so in der... Okay, jetzt chillen wir ganz kurz. Was müssen wir überhaupt machen? Da muss, äh, da muss ein äh, Laserstrahl rein, dann fährt die Plattform da hoch. Dann kannst du anlaufen immer du eine Springer und dann du da oben. Das setzt du da mal her und da mal her. Genau, dann genau. springst du, fallst du da dagegen und das genau. muss jetzt so richtig getimed sein, dass du möglichst weiter Vierig kimmst Genau, und dann auf den Button. Du heißt was. irgendwer muss die Plattform irgendwie.. Ja, das mache ich jetzt drinnen. gleich. Du, okay. du gehst da auf. Ey. Ja. Und kratzer in case you are wondering, you do not need to be crushed to solve this test. <lacht> wirklich Gladys. Ja, das war jetzt gerade so zum testen, ob es da wirklich funktioniert hast. Oder ob das nur eine Trappe ist. Ah, <lacht> genau. Ich bin einfach seitlich dagegen laufen und ich bin gestorben dran. Mhm. Oh oh oh. oh. Yeah! Schick die! Yeah! Und oh, ich hab's geschafft! Geht das? Ich hab's geschafft! Ich bin drin! Ich bin dründ. Voll geil! Und, hey, du bist du vierer Couch? Ja, bist du vierer! Cool. Voll geil! Oh. Ähm, du musst oh. jetzt auch da der Gang hupfen. Genau, dankeschön, jetzt bin ich da! Jetzt mal eine Plattform da lassen müssen. Damit ich zu dir um mich kann. Mogio aber nicht. Das macht ah, doch nee. nicht, Einfach da, äh, äh, Tor hier und bei die drinnen dann. Da ist keine Plattform. Zeig. Da ist nichts zum Plattform machen. Ähm, ja lol. Aha. Hm. Ach, ich weiß, was wir machen. Wo haben wir holen uns jetzt den Cube? Oh Gott. Nur schmeißen wir den Cube da auf und laufen dann beide durch. Oh. oh. Oh, oh, Ich bin voll schlau, oder? Oida. Wie sollte die, die Schnee nicht bis du umschaffen? Hm. Wow, voll die GUT. Au! Schling! Hm, nochmal probieren. Und dann musst das, das, das kannst du schaffen, gerade noch. Oder? Nein, ich hab noch ein bisschen eine Idee. Jetzt, jetzt pass auf, jetzt kommt's, jetzt yeah. Oh, jetzt okay. <lacht> <the right> <lacht> Do, do, jetzt, jetzt do da ging und do, da ging. Jetzt kommt do, da geht es auf. Weil dann pflückt er doch auch, eh? okay? Mhm. Verstehst du Simon? Schlecht, hat nicht die Kau. Hat nicht die Kau. Ja. Ja. <Yeah. Yeah. lacht> Ich weiß zwar nicht, ob das Sinn dafür ist, aber es hat funktioniert. Ich weiß auch nicht. <lacht> hm, finde ich ja. Und deswegen machen wir jetzt eine Pause. Was jetzt schon? Ja, voll die Überleitung. Ja, das waren jetzt um, um die 10 Minuten wieder. Das werden jetzt okay, ziemlich kurz ja, erfolgen. Genau. Dann, bis zum nächsten Mal, mach ich mal Abmoderation ja. zur Abwechslung ja, und viel Spaß mit der Folge. Tschüss.